Hallo und herzlich willkommen zu der zweitletzten Folge von unserem Game of Thrones Trash Talk hier bei der Coop-Zeitung. Ich bin Fabian Kern. Für diese Woche haben wir uns etwas Spezielles ausgedacht, weil wir haben diverse Rückmeldungen aus unserer Community bekommen Durchaus kritische, zu Recht oder zu Unrecht. Das werden wir heute herausfinden. Mit mir im Studio ist heute ein Special Guest, nämlich Leonardo. Der Leonardo wird uns drei Fragen stellen. Und uns so richtig löchern und auf den Zahlen Punkt .de Fachkenntnis in Game of Thrones. Und dafür haben wir äh, die schlechtesten aus unseren letzten vier Folgen genommen. Und zwar sind das neben mir der Andreas Eugster und der Daniele Torini. Zusammen sind wir das Team von Ahnungslosen. Also, mein Frage wäre, äh, was bedeutet cool ist und Vala ist? Was okay, ist Fabian? Also, ähm. Hast du genommen, gell? Valar Morgulis heisst, alle Menschen müssen sterben. Hm? Und? Und Valar daher ist, das ist äh, ein bisschen äh, schräger für mich. Das ist mich. Doch auch, weißt du? Äh, das kommt <lacht> genau. Das ist äh, nicht dein Nerd, gell? Aber das ist ist. Ähm, das ist die Antwort darauf, auf Valar Morgulis. Ja. Ja. Die korrekte Antwort. Und das heisst, ich. Ähm, wir, wir müssen alle dienen. Genau, alle Menschen müssen dienen. Stark! <lacht> Dann meine zweite Frage wäre, äh, wieso hat der Soldat, der so eine Hand, keine Fingerspitze mehr Und wer hat sie ihm abgeschnitten? Alle <lacht> oh, ich bin Ich können Daniele. Oh shit. Also, okay. <lacht> Soll Davos, er hat keine Fingerspitzen mehr.» «Ich sehe jetzt schon, wenn der Schweiz da übrig. «Das war <lacht> ein ganz dummer Metzgerunfall, den man in den frühen Jahren hatte, hat beim Brustschneiden.» «Nein, ich muss wirklich passen, ja, keine Ahnung.» <lacht> <lacht> ähm, «Es war so, gewesen, halt, ähm, er ist ein Schmuggler, er hat den Schwarzhandel betrieben und somit ist er dann ähm, so aufgeflogen. und ist dann vom Herrn ähm, Stanis Baratheon, ist der Bruder von Robert Baratheon, den du in der ersten Serie kennengelernt genau. hast, ein bisschen ja. dickerer.» Ähm, ist er dann bestraft worden, indem er äh, eine Hand alle Fingerspitzen abgeschnitten hat. Äh, Wie heissen die Bastarde im Winter, im Süden und im Südosten? Der ne, Andreas. Was? Die, die beiden Bastarde im Winter? Also im in Bastarde, wie man sie allgemein nennt. Weißt du das nicht, Andreas? So ist ein kleiner Tipp. Der John hat zum Beispiel einen Bastard genommen. So wir wir alle im Winter. Also im, oben dran. Im Norden. Dort, wo, dort ja dort, dort ich habe keine ahnung der ja. wie heißt wie heißt jetzt schon zum Nachnamen Schnee oder Snow genau und das ist der Bastardname. alle äh. alle Bastarde im Norden heißt jetzt Snow die im Süden heißt jetzt Sand und die im Südosten heißt jetzt Sturm so die nächste Frage ist ein dichter und ist auch zu der aktuellen Staffel wie viele Männer pferd und Elefanten hat die von der Goldenen Kompanie bekommen das Andreas. Also Männer sind es, glaube ich, etwa 20'000 von der roten genau, Kompanie. Ja. Elefanten hat sie keine bekommen. Ja. <lacht> Und Rösser sind es 5'000. Nein, 2'000 wäre es Nein, Wie viele Einwohner hat Königsmund? Das haben sie sehr gesagt. Ja, das genau gewusst. <lacht> Das sind jetzt vielleicht noch. Also jetzt noch oder? Ja, also, so, also, das die sind die jetzt halten, weil das nicht spezifiziert worden. Ja, wir haben, wir, ja also sag mal so, und, wie viele Einwohner hat es vor der NRSG gegeben. Jo, das sind. Das sind, das sind haben sie Stimmen, die ich sehe. Ja, ist klar, das sind so. Also, <lacht> ja, das sind. 200. Äh, ja. 300, 300'000 und jetzt. Nein, 3. 30? machs 35 <lacht> mach mal 3 noch also 9 Millionen. mal 2 5 mal 2 dann 5 mal 2 so also äh, Million. Million. Ein Million. Genau. Ein Million eine Million Also ja, ein jeder Fall. Fall aber will sie nicht speziell so sie hat sich jetzt nur bei der Bau und Musik Ja, aber eigentlich eine Million genau. Gut, kommt zu der letzten Frage schon. Ähm, was hat der Patrick mit den drei Frauen im Bordell gemacht? Es sind ja unterschiedliche, wie ich gesehen. Darum nehme ich jetzt den Fabio. Ja, er hat sie beglückt und dann finde ich, das ziemlich gut gemacht, weil die, ja. äh, die, recht erfahrenen Frauen <lacht> sind dann doch ziemlich verzückt waren. und ab der, der Größe äh, seiner Männlichkeit. Also, hat äh, man sogar das Geld noch zurückgegeben. <lacht> müssen, <ja>. Genau. Genau. <lacht> ja. genau. Also Antwort ist eigentlich, man weiss, eigentlich gar nicht, wie denn die Vielleicht weiss es aber der Bran. Weil ich habe so sogar noch geschaut. <lacht> Nein, äh, ich würde ehrlich gesagt einen guten 4,5er geben. Doch, noch nirgendwo. ja ja Ich wäre wär mit noch... einem 3,75 zufrieden gesehen aber Messi ja. ich finde die sehr gut. Ich finde, du hast einiges noch gewusst, du hast manchmal in die richtig, richtige Richtung gegangen. Es waren halt schon eine schwere Frage. Gewesen. Messi. Genau, also habe ich gut gefunden. Die würde ich ähm, eigentlich einen 5 geben. Ich habe die ganze wie du geantwortet hast. Auch wenn es mal falsch war, du hast genommen, muss ich sagen, gesagt. Als wenn ich es so gewusst hätte, hätte ich es noch gelebt hier. Und äh, Andreas, die würde ich auch in 4,5 geben. <lacht>